Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 4. Äh, wie letztes Mal angesagt, die hier wieder mal Story, weil ich das gut finde zu Schneiden. oder die Konsequenzen spüren. Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo. Charity Team Zweiter Absprung. Bravo Team bereit machen. Los. Und damit sind wir wieder Soap. Willkommen zurück. südwestlich dadurch also aber kein halber kilometer nur so zu sagen vielleicht meinten die auch eine halbe Meile. ich weiß nicht wie das umrichtungssystem ist ehrlich gesagt okay wir haben wieder lautlose waffen also schalldämpfer das ist sehr gut sehr wichtig ja ich sehe sie Das klingt zu so lustig. Okay, der war ein Kopfschuss. Der war sauber. Gut. Sieht schon cool aus hier wieder. Macht keinen Sinn jetzt. Okay. Ausprobieren muss man es. Vielleicht hätte es ja ein bisschen geholfen. Ganz leise. Was haben wir jetzt Waffe? USP. Wir bleiben bei der Stopmond. M41. Ich weiß man ist nicht die Waffe. m 4 a halt noch lauter. Schon dran. Ah, okay, er hat Leute informiert. Scheiße. Ja schon unterwegs. Ja ich weiß. Ich bin immer leise aus. Ich habe die G wie auch immer die heißt. G36. Ich bin nicht so mit Waffen vertraut. Tut mir leid. Ach nö. Irgendwo kommt noch ein Hund. Und ich muss irgendwie in das Haus rein. Ah gut. Da ah, hat die Tür. Ja, jetzt wo ich sehe. Ach so. Ja, das kleine Rotpunktvisier. Sauber. ist eine Deckenlampe. Okay, das Problem ist, ich sehe hier jetzt gar nichts, außer halt teilweise ein bisschen. Wie komme ich da rein? Da. Sieht sauber aus, aber. Zieht oberhalb. Wo ist die Treppe? Okay. Oh, oh, das ist eine Waffe. Schade. <lacht> Nicht schlecht, alles durchgeplant. Okay. Äh, diesen Turm da. Und dafür brauchten wir Griggs, weil der das TNT hat. Also das Dynamit. C4. Wie auch immer man es nennen will. Wäre ja, cool gewesen. Äh, wie komme ich zum Turm? Da ist ein Loch im Zaun. Mega das Loch das ist am im Tor offen. Gehört er zu uns? Jawohl. Es ist McDonald. Ich jump hier mal hoch. Ladung. 1 Ladung 2 Weg Der wird Bergabwärts krachen, das möchte ich irgendwie sehen. Da muss ich hin. Fünf Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6. Wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Sehr gut. Roger, die Wir sind auf dem Weg. Ende. diesen Farm auf. Äh, hallo? Da. Nein. Das war nur ein Grafikding. Den Schweißbrenner? Wahrscheinlich Frostspray. Spezielle Methoden, aber scheint zu funktionieren. Los geht's. Nicht bewegen. Habe ich gelernt aus den letzten Missionen. Hier rein. lag ein paar gute Waffen, aber ich behalte mal die, die ich habe. Interessant. Die wissen eh wo wir sind, also von da brauchen wir zuerst mal ihre Waffen. Top, so geht das. Stück für Stück. Ich stimme da einfach meistens rein ein bisschen mehr. Meistens zahlt es sich aus, manchmal nicht, das gibt's. Meistens kann man wirklich Leute überraschen mit der Anzahl. Außer das passiert und sie überraschen mich mit der Anzahl, das gibt's auch. Dann sieht es so aus, das gibt's, das passiert, das ist okay. Draugen ne. auf Ja, Wir behalten das, was hab. ich habe. Ich mal das Haus hier drüben. Habe ich auto -Aim an? Entschuldigung, irgendwie kommt sie vor, als hätte ich Auto-M an. Hab ich nicht. So ja nix. Scheiße Ja, stirb. Du bewegst dich noch, ich sehe das. Wie viel wollen denn da noch reinrennen? Mein Gott. So. Nachladen. Ich habe keine Ahnung, wer mich da gerade getroffen hat. Aber ich glaube, der lebt nicht mehr. Oh, das ist einer von uns. Sorry. Da müssen wir hin. Kurz mal gucken gehen, was hier drin ist. Da komme ich nämlich rauf. So was habe ich immer gerne. Und... Wow, okay. Ähm. Stell dir mal vor, wie frustrierend das sein muss, wenn du das so runterrutschst und dann hat schon jemand eine Granate hingeworfen. Du siehst einfach genau, wie sie, rutscht, wie sie rollt und kannst nichts mehr machen. Dann landest du einfach genau auf der Granate. Das ist ja voll frustrierend. So, wir können wieder runter und pushen. Übertrieben rushen ist auch nicht sinnvoll, aber ein bisschen Druck kann man ab und zu geben. Das, das kann teilweise schon recht viel ausmachen. Au. Zu spät, zu spät, Entschuldigung. Scheiße, Okay. Nein, wollte ich nicht. Ja, Blankerlatter. Da ist einer. Und auf dem Tor steht auch noch einer, glaube ich. Ja, ist weg. Gut. Wo kam dann die Granate? Äh, ja. Ach so. Ups. Das ist was Neues. Also ich ich renne hier erstmal weg. So, das war knapp. Nicht schlecht, hoffe ich mal. Okay, das Raketenwerfer, der hier reinkommt. Von da drüben? Ah, von da oben. Guck mal an. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wo ich hin muss eigentlich. Irgendwo in die Richtung mal laufen mal so grob. Ciao. Boah, <lacht> sieht das geil aus. Voll umpassend hier drin, aber. Sieht geil aus. Rennt er mir nach? Sorry, Gas. Jetzt <lacht> zum zweiten Mal. <lacht> <lacht> Oh team im Wald, okay. Okay. Solange wir nicht Gas heißen, ist alles gut. auch scheiße. Jo, komm. Was. Ja. Gut. Also, dann würde ich sagen, wir beenden hier jetzt mal mit dieser kleinen Dramaszene. Ähm, machen das nächste Mal weiter. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Okay, ich will noch wissen, was passiert. Wir gucken noch kurz Video. Nämlich jetzt auch Wunder. Weil sonst müsste ich es nämlich auch skippen und das will ich nicht. Wir gucken mal rein. Gut, dann haben wir das jetzt rausgefunden. Speichern und Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Würde mich echt freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Arsen, Alles Pokémon Zucker. Cheerio. Und ja, die Folge ist diesmal etwas kürzer, habe ich gemerkt.